Wir sind the diesmal wieder zu Gast im Dresdner Tierheim und das ist die kleine Cindy Cindy. ist ein kleines Dackelmädchen. Wie sie merken, sie sie sie sehr gerne, das ist ihre große Leidenschaft. Cindy ist bit Jahre ist ist eine ganz liebe, ist noch ganz fit und verspielt und und für ihr Alter, möchte gerne viele Spaziergänge machen, ist natürlich ein zauberhaftes kleines bit of mit einem ganz großen Dackelherz. little bit Handicap, sie ist Diabetiker, das heißt sie braucht of und muss täglich gespritzt werden. little Zuverlässig sein, verursacht ein paar Kosten im Monat, aber Informationen dazu gibt es hier im Dresdner Tierheim. Und wie gesagt, Sie kriegen dafür ein ganz großes Dackelherz. Also wenn Ihnen die kleine Szene die gefällt, kommen Sie hier ins Dresdner Tierheim, unser Notfälchen des Monats.